So, ähm, hallo, äh, mein Lightning Talk äh, heißt Jürgen studiert und ich möchte euch ein bisschen erzählen, äh, wie ich äh, ja, einen Studiumplatz für die, ein duales Studium Informatik äh, bekommen habe. Äh, ich werde auf meinen Bewerbungsprozess eingehen und ich möchte betonen, dass es alles eine subjektive Erfahrung ist. Jeder könnte eine andere Erfahrung haben, aber ich möchte euch meine eigene Erfahrung äh, heute erzählen. Genau, wer bin ich? Ich bin ein ehemaliger Teilnehmer und jetziger Mentor bei JugendHakt. Äh, ich mache mit seit einem Jahr und bin auf bis soweit fünf Events gewesen. Ich bin Abiturient und ich gehe nächstes Jahr in, ins Studium. Und äh, ja, ich habe Leidenschaft für Informatik. Äh, ich mache das privat und auch in der Schule. Und bei Jugendhakt natürlich. Äh, okay. Also, wie geht's? Erstmal. Äh, man soll sich ein Studiumform äh, aussuchen. Das kann duales Studium, normales Studium. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man eine Ausbildung macht und dann danach äh, ja, einen Bachelor äh, macht. Es gibt wirklich viele äh, Möglichkeiten und äh, man muss von Anfang an keine feste Entscheidung treffen. Man kann äh, ja erstmal einen Tendenz finden und äh, ja, danach also geht man in die Richtung. Man kann immer wechseln. Man hat Zeit. Äh, ja. genau. Schritt 2: Studiengang Studiengänge finden für Informatik. Also ich wusste von Anfang an, dass ich Informatik studieren will, wollte. Äh, wusste aber nicht, dass es so viele Studiengänge gibt. Ähm, also mir fällt spontan diese äh, paar: äh, das Wirtschaftsinformatik, Angewandte Informatik, Software oder Spielentwicklung, Aber es gibt ähm, zehnte Studiengänge und äh, man muss sich auch hier nicht fest für eine entscheiden. Man sucht halt eine aus, wo man denkt, das ist so meine Richtung. Man kann immer wechseln. Es gibt immer Wahlmodule, wo man äh, ja, aussuchen kann. Äh, ja, Dann Suche. Suche nach Uni, nach Firma. Das geht äh, im Internet. Mein Tipp ist, immer neu suchen. Es kommen immer wieder welche, äh, also neue Anzeige und so weiter. Ähm, man sollte auch verschiedene äh, Suchengines nutzen. Manchmal kommt verschiedene äh, Ergebnisse. Genau. Und wenn man was gefunden hat und man sollte vieles finden, vor allem für Informatik, dann geht es weiter. Und zwar Bewerbung. Ja, diese Angabe ist nicht so ganz konkret. Der, äh, die erste Bewerbung sollte bis eine oder zwei Stunden dauern, aber wenn man alles ordentlich hat, wie es kommen jetzt Tipps, und wenn man diese Tipps folgt, dann sollte eine Bewerbung in der Regel nicht mehr als 30 Minuten dauern. Und wieder mein Tipp, bunt bewerben, überall ähm, keine Ahnung, wenn wo oder wie es klappen wird. Also alle Möglichkeiten sind erstmal offen, man bewirbt sich und ja, wo es Antwort kommt, dann ist es gut so, wenn es keine Antwort kommt, dann, dann war es halt so. Also immer viel bewerben. Manchmal ist es nur Zufall, dass die eine Firma was sucht, oder die eine Firma... Äh, manchmal ist jemand der perfekte Match für eine Firma, aber die wollen halt jetzt keine oder ist die Stelle besetzt. Also manchmal braucht man ein bisschen Glück. Äh, ja, also erstmal Unterlagen. Tipp ist, alles kennen, alles fertig haben und äh, ja, unter 4 Megabyte Profile haben, weil ähm, oft kommt es so, man hat seine Zeugnisse, Abiturzeugnisse sind fünf, äh, also mein äh, ja die vier Semesterzeugnisse sind fünf Seiten und äh, das geht weit über die vier Megabyte und es ist schade, wenn die Firma oder äh, Uni äh, die Zeugnisse nicht sehen kann. Das wollen wir nicht. Genau. Jetzt Lebenslauf. Nicht vergessen, A, chronologisch schreiben vom äh, aktuellsten bis äh, zum ältesten ähm, ja das ist individuell jeder macht was er denkt das ist gut äh, simpel bleiben äh, und äh, ja, ihr sucht aus es gibt nichts was äh, zum beispiel zu äh, ja, unwichtig oder wichtig ist also ihr entscheidet äh, der bewerber selbst kann entscheiden was was ist für mich wichtig, was macht mich aus und was will ich nach außen ausdrucken. Und hier der Tipp, was ihr äh, mit Jugendhakt gemacht habt, äh, habt, auf jeden Fall erwähnen, äh, ja wie man das nicht umsonst. Wir wollen das nach außen zeigen, dass wir zusammenarbeiten, dass wir tolle Projekte machen, äh, dass wir in Teams arbeiten, das ist auch ganz wichtig. Und ja, mit zwei, drei Events hat man schon was auf dem Lebenslauf ja das habe ich auch so gemacht äh, auf meinem Lebenslauf genau jetzt äh, anschreiben das ist das wichtigste von allem wirklich äh, und ähm, nicht vergessen diese die firmen und unis bekommen tausende von bewerbungen deshalb soll man ähm, ja immer persönlich bleiben äh, ja kreativ kann man auch ich hatte äh, oft die andere Bewerbungsformen gemacht. Manchmal hatte ich äh, der Fall, ich, hab, ich hatte keinen Bock auf einen Aufsatz zu schreiben, einen Brief, oder wie auch immer das Anschreiben aussehen sollte. Ich habe das als äh, ja, Frage äh, und Antwort geschrieben. Ich habe so in der Anleitung, äh, Einleitung geschrieben, ich hoffe, dass in Ordnung ist, dass ich in dem Form schreibe, das finde ich besser. Und dann habe ich geschrieben, wer bin ich? Was sind meine Qualifikationen, warum diese Firma Uni und warum sollte, soll, sollen sie äh, mich annehmen und äh, ja mit freundlichen Gruß und fertig. Und äh, eigentlich die die Firmen, die mich äh, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen haben, hatten so ein Gespräch, äh, die meisten davon jedenfalls. Also es muss nicht dieser äh, ganz typische, langweilige äh, Aufsatz sein. Und äh, ja, viele, äh, also manchmal läuft das über E-Mail und da ist nicht konkret angegeben, dass man ein Anschreiben äh, machen soll. Und da ist das E-Mail, das Anschreiben. Man, äh, manche merken das nicht, schreiben ein einfaches E-Mail und äh, diese E-Mail ist eigentlich äh, das Wichtigste, weil das lesen sie äh, zuerst und das entscheidet darüber, ob diese... Bewerbung weiter in Frage kommt oder gleich weggeschmissen wird. So, wenn man es geschafft hat, wird man zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Man soll sich gut vorbereiten, in dem Sinne, dass man erstmal äh, physisch sich gut fühlt, ähm, ähm, gut schläft und so weiter, wie, wie in einem ganz normalen Gespräch oder für eine Prüfung, die ganz normale Vorbereitung, pünktlich da sein. Und äh, ja, den Ort finden manchmal ist es ein fremder Ort, fremde Stadt, da soll man ein bisschen früher äh, hinfahren. Und äh, das erste Gespräch ist in der Regel persönlich. Es geht darum, äh, äh, den Bewerber zu äh, sehen, wie, wie wie was für ein Charakter er hat und äh, ja, wel welchen Eindruck er lässt. Ähm, ja, Und wenn man einen guten Eindruck lässt und das macht man, indem man locker bleibt, sich selbst bleibt. Man braucht nichts vorzuspielen, weil am Ende man wird äh, Jahre dort bleiben und wenn man äh, was vorspielt, dann muss man das für die kommende Jahre spielen und das, das will keiner. Und äh, dieser vorletzte Punkt ist ganz wichtig. Es ist nicht nur, dass ähm, die Firma äh, uns äh, als Bewerber abschätzt, sondern wir auch sie. Uh, ob sie zum Beispiel viel Wert auf Formalitäten legen, ob sie agil sind, ob sie ein junges ähm, Denkweise haben oder ein sehr äh, äh, straffes äh, Denkweise. Also man soll auch selbst eine äh, Abschätzung machen von, von, dem von der Firma. Okay, zweites Vorstellungsgespräch. Wenn es alles gut läuft, dann... Dann ist es nicht schon vorbei, da kommt, da wird man noch mal eingeladen. Äh, ja, dieser kann verschiedene Formen haben, ein kennenlernen ein fachbezogenes Gespräch, ähm, ja was auch immer, oder ein normales Gespräch. Ähm, dort könnte eine von den Folgen äh, von diesen Punkten vorkommen, nicht alle zusammen. Ähm, einige äh, legen Wert auf Schulstoff, vor allem Mathe und Informatik, weil diese Fächer sind ganz wichtig fürs Studium, selbstverständlich und äh, wenn äh, die, die, der Bewerber diese Fächer nicht so äh, gut äh, kann, dann, dann da wird nichts vom, vom Studium, da, da sind keine guten Ergebnisse erwartet und deshalb äh, ist es wichtig für die Bewerbung, dass man äh, zeigt, dass, dass man äh, die Mathe- und Informatik-Skills äh, drauf hat. Genau, für einige Firmen ist das Schulstoff ganz egal. Die wollen Coding Skills sehen. Äh, dabei geht es äh, um das Verstehen, dass man alles erklären kann, aber auch, dass man sauber schreibt, dass man strukturelles Code schreibt mit ähm, ja, Objektorientierung und so weiter. Und dann, äh, ja. Manchmal wird die Firma Struktur erklärt und man soll das äh, wieder erzählen. Man äh, sollte Fragen stellen immer. auch wenn, also manchmal versteht man Sachen und schüttelt den Kopf. Für mich reicht das, aber für meinen äh, Gesprächspartner nicht, weil das, das, das sagt nicht über mich, dass ich das, das verstanden habe. Ich muss Fragen stellen, auch wenn sie simpler Fragen sind, aber das zeigt, dass, dass man wirklich das äh, gezogen hat, was gesagt wurde. Genau, wie geht's danach? Dann kommt man in ein paar Tagen eine Entscheidung, Absage ähm, kommt ganz oft vor. Ich habe davon eine lange Liste, ich merke mir die Absage. Äh, genau, es ist schade, aber Kopf hoch, äh, weil man hat eine gute Erfahrung gemacht, man, man hat äh, was gelernt, man hat, man hat mit Leuten gesprochen, mit äh, erfahrenen Leuten und äh, ja, daraus lernt man bestimmt was. Und äh, nach Feedback fragen ist ganz wichtig, dass man nicht nur sagt, okay, schade, ich wurde äh, abgelehnt, sondern man sagt, warum. Äh, wenn man äh, extra fragt, dann bekommt man manchmal ausführliche Feedback, die wirklich äh, den äh, Bewerber hilft. Genau. Oder es kommt eine Zusage, das könnte auch vorkommen. Ähm, ja, dann erstmal ähm, soll man ein... Ähm, ja, Vertragsentwurf lesen, ordentlich lesen, äh, gucken, dass alles stimmt, äh, dass, dass die Rechte gesichert sind und ja, Verhandlung ist vor dem Unterschreiben immer, weil danach hat, hat man kein, ähm, wie heißt es, man hat, äh, man kann das nicht mehr machen, äh, weil ja, man hat unterschrieben und damit ist man einverstanden mit dem, was geschrieben wird nicht vergessen nicht schüchtern sein weil ja es ist am ende was ihr in den nächsten jahren machen wird und warten auch auf andere antworten nicht gleich mit der ersten zusage hingehen sondern warten mit den anderen bewerbungen vielleicht kommt eine zweite zusage die vielleicht besser ist ähm, ja und als letzter punkt oder vorletzter punkt deine rechte davon wusste ich einige nicht und äh, das war schade genau dass man äh, erstmal recht auf vollständige Erstattung der Fahrkosten hat ähm, ja die eine oder andere Bewerbung äh, bei mir äh, da wusste ich das nicht und ja es ist gut das zu wissen <lacht> ähm, ja ähm, auch Unterkunft wenn, wenn man sehr lange fährt ähm, dass man nichts unterschreiben muss, äh, gleich am Gespräch und äh, dass man Zeit für die Entscheidung äh, ver verlangt, ähm, ja. und dass man ja auch Vertragsentwurf anfordert. Und letzter Punkt: Entscheidungshilfe. Am Ende ist es der Entscheidung der Bewerber. Keiner zwingt, äh, was äh, zu nehmen, aber vielleicht sind diese Fragen ein bisschen hilfreich. Zum Beispiel, was werde ich lernen, welche Skills, welche Programmiersprachen? in welcher Branche und so weiter. Äh, wie bringt mich das weiter ähm, in meiner Karriere? Äh, welche Chancen habe ich danach? Und vor allem werde ich Spaß haben, weil Spaß ist immer wichtig. Ähm, ja, also das war meine Erfahrung. Ähm, ich hoffe, dass alle anderen auch gute Erfahrungen bei ähm, Bewerbung haben. Und äh, es ist ein bisschen stressig, aber man soll trotzdem das äh, langsam und locker äh, angehen. Äh, Dankeschön.